Also das Ganze soll eine Form der Bürgerbeteiligung werden, dass wir hier versuchen, zusammen mit den Anwohnern und den Menschen hier ein Konzept zu entwickeln, was aus diesem Platz gemacht werden könnte. So richtig schön oder er nicht. Also eine Pfützenwüste und... Äh, das größte Problem ist eigentlich äh, für die Schüler oder besser gesagt eigentlich Kinder und Menschen im Allgemeinen, die aus dem Park in die Rönigstraße wollen und die Stieglitzstraße kreuzen müssen. Und in der Vergangenheit war dort eigentlich häufig, dass dort eben durch Parkende Kfz, durch Park der Autos, äh, eine ziemlich schlimme Sichtbehinderung war. Und das hat dann die ganze Sache eigentlich ins Rollen gebracht und in weit man, was man aus diesem Platz eigentlich überhaupt machen könnte. In idealer Weise, in einer Form, dass alle Stimmen irgendwie gehört werden und am Ende vielleicht eine Lösung rauskommen und alle oben leben können